Ja hallo meine Lieben, nochmal schnell ein bisschen einen Schluck Wasser getrunken. Hm. Ja, klares Wasser ist einfach in guten, in stressigen Situationen total wichtig. Ja, meine Lieben. In der heutigen Zeit wird viel über die direkte Gefahr von Viren gesprochen, sowie über die wirtschaftlichen Einbrüche des sogenannten Shutdowns. Und es wird auch immer wieder mal erwähnt, dass die Menschen nicht nur durch den Virus krank werden können, sondern auch durch die Folgen dieses Ausnahmezustandes könnte man auch als Kollateralschäden bezeichnen. Ja, welche schwerwiegenden Folgen dieses Shutdowns und dem anschließenden Lockdown zusätzlich auf unsere psychische und körperliche Gesundheit warten, besprechen wir, weißt du, immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, Geo von Geoleben tv und bewusst gesund bei Geo. Ja, ich sage nur Stress. Ja, die absolut unterschätzte Gefahr für unsere Gesundheit im ganzheitlichen Sinne. Ihr werdet erfahren, dass Stress nicht nur so ein Wort ist wie, naja, ich habe halt wieder mal Stress und so weiter und so fort, sondern dass Stress unglaubliche Auswirkungen auf unseren Körper hat. Vor allem auch der Stress, der durch psychische Belastungen ausgelöst wird. Welche Situationen nun in dieser Zeit eine zusätzlich wahnsinnig große Belastung für unsere Psyche darstellen und eben Stress in uns auslösen, das schauen wir uns bei den folgenden sieben Punkten mal ein bisschen genauer an. Da hätten wir Punkt Nummer 1, die psychische Belastung durch die Angst vor dem Virus. Ja, wenn hier die Öffentlichkeit wenn in der Öffentlichkeit die Rede von einem Killervirus ist, der 60 Millionen Menschen sterben lässt, Horrorszenarien aus betroffenen Gebieten immer und immer wieder gezeigt werden, wenn man hört, dass ein jeder bald jemanden kennt oder kennen wird der an diesem virus verstorben ist und noch vieles mehr dann ist es klar das macht natürlich angst und da ist man vor allem überzeugt dass der virus dann auch wirklich sehr sehr gefährlich ist angst lässt einen nicht mehr klar denken das ist einfach so und so ist es auch ja und angst vor allem auch die angst vor schwerer krankheit und vor allem die angst sterben zu müssen die angst vor dem tod ist ja grundsätzlich mal die Urangst des Menschen überhaupt. Ja, und man kann sich einfach mal gut vorstellen, dass diese Angst viel Stress verursacht. Nicht zu vergessen, die Dynamik, die dann noch zwischen den Menschen entstehen kann, wenn sich diese Angst einfach gegenseitig dann noch verstärkt. Ja, kommen wir weiter zu Punkt Nummer zwei: Die psychische Belastung durch die fehlenden Kontakte, sowie einfach auch die Gefahr der Vereinsamung, sowie fehlende Möglichkeiten, Ärzte oder Vertrauenspersonen einfach zu konsultieren, überhaupt jemanden treffen zu können, um sich mit ihm austauschen zu können. Also reine Isolation, wie wir sie alle jetzt auch erlebt haben. Ja, und diese Faktoren schüren natürlich alles, weitere an angst allein in dieser situation zu sein sich nicht austauschen zu können einfach sich absolut isoliert zu fühlen dieses gefühl entsteht nämlich und fördert natürlich auch dann weiter die fantasie was wird noch passieren wo führt das ganze noch hin vor allem was passiert auch mit mir werde ich wird unsere gesellschaft da jeweils wieder rauskommen wird es jemals wieder so sein als vorher. Punkt Nummer 3. Die psychische Belastung durch den wirtschaftlichen Einbruch durch Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit und natürlich nicht wissen, wie es weitergeht. Natürlich auch viele Unternehmen, die jetzt wirklich an der Existenz nagen, Mitarbeiter vielleicht kündigen müssen, selber nicht wissen, ob sie überhaupt noch weitermachen können. Da werden einfach unsere existenziellen Grundbedürfnisse absolut im Mark und Bein getroffen, wenn man plötzlich damit konfrontiert wird, ohne sein eigenes Verschulden schauen zu müssen, wie man die nächste Rate ja. Für die Praxis, fürs Haus, fürs Unternehmen zahlen kann, wie man die nächste Rate fürs Auto, für die Miete aufbringt, vielleicht sogar schon schauen muss, habe ich überhaupt dann nochmal genug auf den Teller. Ja, aber natürlich nicht nur Leute, die hier am Existenzminimum sozusagen sind. Natürlich trifft das einen jeden, der einfach ähm, erwarten muss, dass er eine beträchtlichen, finanziellen einschränkungen einfach eher leiden muss ja weiter geht's mit punkt nummer 4 die psychische belastung dadurch dass man sich plötzlich ohne jegliche vorwarnung in einer situation befindet an die man vorher niemals gedacht hätte ja es ist ein absoluter schock dann plötzlich in situationen sich wiederzufinden wie gesagt mit der man oder mit denen man in keinster art und weise gerechnet hat nicht nur jeder einzelne sondern wir als gesellschaft an und für sich weiter geht's mit punkt nummer 5. die psychische belastung durch die sehr scharfen sehr rigiden maßnahmen ja jeder einzelne mensch auf diesem erdball der kennt solche maßnahmen nicht wir kennen diese situation nicht ich denke wir sind alle siebeneinhalb milliarden menschen auf dieser erde das erste mal vor so einem shutdown äh, gewesen ja und hier geht es nicht nur um die Maßnahmen allein, Ausnahmezustände wie Bürgerkrieg und Krieg, die gibt es leider Gottes auch überall, doch in diesen Situationen, ähm, da, da versteht man das doch, warum man nicht mehr hinaus kann, warum es plötzlich ein Kriegsrecht herrscht oder warum gewisse Dinge anders sind, warum Ausgangsverbote herrschen und so weiter und so fort. Jedoch, wenn eigentlich das Leben bis zum sogenannten Tag X absolut für einen jeden normal verlaufen ist, ja, überhaupt nichts darauf hingewiesen hat, dass hier plötzlich eine komplett andere Situation vorherrscht und man dann plötzlich doch eine Woche später äh, Einfach damit konfrontiert wird, dass jetzt plötzlich auf einmal alles anders ist. Wenn man rausgeht, kann man mit horrenden Strafen eben bedacht werden. Äh, man darf dieses und jenes nicht mehr machen. Man muss zu Hause bleiben. Man weiß überhaupt nicht, was ist. Ja, dann ist das einfach auch eine ganz andere Hausnummer. Unser Gehirn ist zwar sehr, sehr bequem, ja, doch ich möchte, ich möchte einfach wissen und es möchte auch nachvollziehen können, was da gerade passiert. Und das ist im Augenblick einfach für ganz, ganz viele nicht möglich, wenn überhaupt für jemanden. Ja, Punkt Nummer 6, die psychische Belastung durch die Ungewissenheit. Und durch die Ungewissheit, kein Ende in Sicht, eher das Gegenteil, immer weniger Hoffnung, dass es in ein paar Wochen dann zu Ende ist. Da gibt es auch leider Gottes schon solche Ausnahmen wie, die Pandemie wird vier bis sechs Jahre noch dauern. Ähm, die zweite Welle, die wird auch noch kommen. Also es wird ganz viel Befürchtungen werden immer wieder rausgegeben. Ja? Menschen können belastende Situationen viel besser durchstehen, wenn eben auch ein Ende in Sicht ist. Ja? Das Ganze also auch ein Ablaufdatum hat. Gibt es kein Ablaufdatum und vor allem auch die Ungewissheit, dass es vielleicht nicht mehr so ist wie vorher, kann dann einen wirklich absolut Mühe machen, ja, bis man dann einfach auch irgendwann einmal stagniert. Panikattacken, Angstzustände, Depressionen können dann einfach auch die Folge sein. Ja, und Punkt Nummer 7 jetzt noch die psychischen Belastungen durch diese ganzen Hypothesen und Annahmen, die es überall so gibt. Sogenannte Verschwörungstheorien oder sonstige viele, viele Informationen, Meinungen was könnte dahinter stecken also hier werden unglaubliche mutmaßungen einfach angestellt ist total verständlich menschen möchten einfach auch erklärungen haben ja und durch diese informationsmöglichkeiten die wir jetzt haben werden natürlich auch unglaublich viele informationen meinungen verbreitet es geht es mir gar nicht darum ob da jetzt was richtig oder falsch ist es geht einfach um die menge an dieser, an diesen möglichkeiten die einfach verbreitet sind und mit denen man einfach auch schwer schwer umgehen kann ja es sind einfach eine menge informationen ob das jetzt ein gewisser deep state ist ob es die neue weltordnung ist ob es um die menschenkontrolle geht um die dezimierung um die zwangsimpfung um die Verchipfung oder sonst irgendwas mir geht es wie gesagt nicht darum das ganze jetzt zu beurteilen ob das ein blödsinn ist oder ob das äh, sein kann und um das geht es mir nicht es ist egal grundsätzlich, wir können es alle sowieso nicht sagen, aber es macht natürlich Angst, es macht natürlich Befürchtungen. Ja, das wären mal so ganz, ganz wichtige Einflussfaktoren. Wenn dir selber noch was zusätzlich einfach einfällt, dann bitte einfach hinein in die Kommentare damit. Ja, meine Lieben, Schockzustand, existenzielle Nöte sowie unglaublich wichtig nicht erfüllte Bedürfnisse, wichtige nicht erfüllte Bedürfnisse, wie zusammen sein, gemeinsam zu sein, sich austauschen zu können, äh, autonom zu sein, selbst entscheiden, ob ich rausgehe oder wohin ich gehe, Selbstbestimmung, die Würde, ja, einfach auch Mensch zu sein. Vor allem auch das Vertrauen, das für viele wohl auch jetzt sehr, sehr schwer erschüttert ist, sind einfach ganz krasse Stressauslöser. Und diese Stressauslöser lösen auch auf der körperlichen Ebene ganz, ganz viel aus. Ja, und deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das mit dem Stress so ist und wie er eben entsteht und was er im Körper auch so macht. Ja und vorher einfach mal Grundlegendes zu Stress und warum Stress überhaupt entsteht und wozu es den Stress denn auch überhaupt gibt stress macht ja grundsätzlich sinn und zwar in situationen in denen wir schnell handeln müssen und all unsere energie auf entweder kampf oder eben flucht einstellen müssen wenn jetzt so der sogenannte vielbesagte säbelzahntiger den es natürlich in unserer zeit jetzt nicht mehr gibt aber ist immer ein ganz gutes beispiel vor 40 50.000 jahren äh, war es noch möglich dass der säbelzahntiger quasi um die ecke biegt ja wenn, wenn die Menschen damals keine Stressreaktionen gezeigt hätten, dann wäre der so dargestellt, dass also, ja, okay, Siebelsäulen, hallo, wie geht's? Und schwupp, weg wäre er gewesen. Das heißt, wir Menschen hätten uns einfach nicht weiterentwickeln können. Da wir jedoch aber Gott sei Dank Stressreaktionen haben, was ja sehr gut ist, passiert Folgendes. Der Hypothalamus, also in unserem Gehirn, veranlasst die Hypophyse, das Hormon ACTH auszuschütten. Weiter, weiter werden dann die Nebennieren durch die Botenstoffe, äh, durch Botenstoffe angeregt, die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol einfach mal zu produzieren. Und diese Stresshormone kommen dann in den Blutkreislauf und bewirken nun, dass sich all die Energie, die man in einer Kampf- oder Fluchtsituation braucht, einfach mal hier bündelt. Die Atmung wird dabei dann schneller und dadurch aber auch flacher. Es wird äh, mehr Sauerstoff kurzfristig zur Verfügung gestellt. Der Herz kreislauf wird einfach belastet. Blutgefäße verengen sich. Dadurch steigt natürlich auch der Blutdruck -Blut und mehr Blut gelangt wesentlich schneller in die Muskulatur. Dadurch gibt es dann auch im Augenblick wesentlich mehr Energie. Immunsystem wird auch noch aktiviert was die Abwehrkraft und die Entzündungsprozesse kurzfristig steigert. Ja, und der Körper unterdrückt jedoch auch in dieser Phase Funktionen, die er in dem Augenblick nicht unbedingt braucht, um wirklich jegliche Energie einfach für die Fight-or-Flight-Situation eben zu haben. Der Magen, viele andere Organe, die nicht zur Energiegewinnung jetzt benötigt werden, die fahren hier einfach mal auf Notbetrieb herunter. Ja, diese Stressausnahmesituation ist jedoch nur für kurze Zeit gut. ja Das heißt, der Stress sollte einfach grundsätzlich nicht allzu lange andauern. Grundsätzlich ist es ja so, dass eben das Stresshormon Adrenalin und Noradrenalin für den schnellen Einsatz quasi ist, also für die schnelle Gefahr. Cortisol jedoch ist quasi für den länger anhaltenden Stress zuständig und umso länger eben die psychische belastende situation andauert umso mehr cortisol wird dann einfach auch ausgeschüttet was fürs erste grundsätzlich mal gut ist da cortisol ja hier sehr sehr viel ausgleicht und eben auch reguliert und vor allem äh, cortisol hat eben cortisol viele viele aufgaben und vor allem reguliert auch cortisol den energieumsatz fast jeder Körperzelle und nimmt damit einfach Einfluss auf den Blutzucker, auf den Eiweißstoffwechsel, auf das Immunsystem und den Knochenstoffwechsel. Ja? Und eine Überfunktion kann deshalb zu erhöhten Blutzuckerwerten, zu Hunger und Schlaflosigkeit, zu Muskelschwäche, zu, äh, zur Infektionsneigung und Knochenschwund führen und wohl auch zu anderen, anderen vielen Krankheiten. Und vor allem kann auch eine permanente Cortisolausschüttung zu einer sogenannten Nebennierenschwäche führen. Ja. Schlechter Schlaf, ganzen Tag müde vor dem Schlafen gehen, plötzlich fit wieder, Schlafenszeit wieder nicht schlafen können, den Nebennieren wie gesagt können erschöpfen, chronische Müdigkeit, das Bauchfett nimmt vor allem auch zu, also Bauchfett, äh, Cortisol ist oft wirklich hier so ein Fettansammler, weil Cortisol einfach für Fetteinlagerungen im Bauch trotz gesunder Ernährung und vielleicht auch Sport sorgt. Zu viel Cortisol schwächt einfach das Immunsystem, ähm, erhöht den Blutzuckerspiegel. Neben der, Diabet, neben der Diabetesgefahr auch immer wieder Heißhungerattacken. Wer kennt das nicht? Also, damit der Körper einfach auch immer wieder die schnellen Kohlenhydrate sozusagen bekommt. Leichte Rücken- und Kopfschmerzen durch Erlärmung der Nebennieren sind dann auch solche Symptome. Dadurch erhöht sich auch der der, der Prolaktinspiegel, was zu erhöhter Schmerzsensibilität führt. Keine Lust auf Sex, äh, denn die erhöhte Stresshormonkonzentration verringert eben auch die Sexualhormonproduktion von Testosteron und Östrogen. Äh, dann kann das Ganze auch Angstzustände auslösen. Erhöhte Konzentrationen von Cortisol und Adrenalin können auch zu Zittern, zu sehr nervösen Magen, zu Panikattacken, Angstzuständen und vielen mehr führen. Ja, da ist schon einiges los, wenn wir eben die Cortisolausschüttung permanent eben vorantreiben. Ein erhöhter Cortisolspiegel führt auch zu einer Verringerung des Serotoninspiegels und damit eben dann noch, noch zu zusätzlicher Niedergeschlagenheit, zu Erschöpftheit, zu Unlust und möglicherweise auch zu Depression. Serotonin ist ja an und für sich so ein Aufhellerhormon. Das Ganze jetzt einfach nochmal zusammengefasst in sechs Punkten. Erstens, angstmachende Faktoren lösen Stress aus, Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin. Der Cortisol werden ausgeschüttet. Zweitens halten angstmachende Faktoren länger an, entsteht Dauerstress, der Stresshormon Cortisol kommt zum Dauereinsatz. Punkt Nummer drei: Überhöhter Cortisolspiegel führt zu vielen vielen Krankheiten. Punkt Nummer vier: Welche in vorher beschriebenen Zuständen und Symptomen jetzt einfach auch erkennbar sind. Punkt Nummer 5, ständiger Einsatz der Nebennieren kann auch zu einer neben Nierenschwäche -Nieren bis hin zum Kollaps führen. Und Punkt Nummer 6, Symptome können körperlicher sowie psychischer oder eben von beidem sein. Ja, man kann sich denken, dass man in einem Zustand von möglicher Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, eben Unlust da einfach dann zusätzlich nicht rauskommt aus dieser Spirale und mit Angst und Stress ist man nicht wahnsinnig motiviert, etwas auch zu verändern. Das kann man sich auch vorstellen. Und was passiert dann wieder? Erstens, die Ernährung wird möglicherweise nicht gesünder, sondern schlechter. Ernährung ist natürlich auch ein Stressauslöser, schlechte vor allem. Dann zweitens Lust auf Bewegung, wahrscheinlich auch Fehlanzeige. Mangelnde Bewegung ist auch zusätzlich ein Stressauslöser. Drittens mit Rauchen oder Alkohol aufhören, nochmal Fehlanzeige. Natürlich ist Nikotin und Alkohol auch ein wahnsinniger Stressauslöser. Vierter Punkt, meist sich noch viel mehr an Informationen reinzuziehen über die ganzen Kanäle, die einem dann sowieso schon zu viel sind, ist nochmal ein stressauslöser punkt nummer 5, auch kein geld zur verfügung haben um sich wirklich auch für sich was gutes zu tun also das ganze auch wieder drehen zu können sich möglicherweise auch ein coaching beratung leisten zu können oder ein paar nahrungsergänzungen die in so einer situation natürlich auch alle sinn machen würden tut man sich dann auch nicht an also hier ist man dann wirklich sehr sehr gefordert wirklich was zu tun. Ja, liebe Zuseher, wir erkennen jetzt auf jeden Fall, dass psychische Belastungen ganz, ganz konkret in unserem Körper auf der biochemischen und natürlich auch auf der biophysikalischen Ebene ganz schön viel an gesundheitsschädlichen Symptomen auslösen können und das Ganze nicht nur so ein psychisches Ding ist, na, hast du ein bisschen ein Burnout oder bist du ein bisschen niedergeschlagen. Nein, da schlägt sich alles ganz klar im Körper nieder und ist an Symptomen, an Fehlfunktionen und vielen, vielen anderen Krankheiten bis hin zu schlimmsten Krankheiten einfach klar nachweisbar. Ja, wir wissen ja sowieso, eigentlich wissen wir es ja, die meisten Krankheiten sind erwiesenermaßen mit psychischem Ursprung. In dem Falle sollte man hier das Ganze schon einfach auch mal ernster nehmen und sich wirklich mal anschauen was man hier wirklich auch dafür tun könnte ja meine lieben was du dann wirklich dafür oder dagegen tun könntest würde ich dich bitten einfach auf meiner homepage bewusstgesund geosix nachzulesen hier habe ich hier noch mal ganz klar niedergeschrieben was ich mache was ich in dieser psychisch schwer belastenden Zeit einfach auch mache, um hier meinen Körper nicht in diese Teufelsspirale hineinkommen zu lassen. In dem Falle lasst mir gerne ein oder zwei oder mehrere Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung und vor allem auch eure Erfahrungen in die Kommentare hinein und ja, abonniert den Kanal, drückt auch die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In dem Sinne, ich freue mich. Wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, äh, euer Geo. Bis bald. Wir sehen uns. Baba. Ciao. Tschüss und Servus.